So machen wir direkt mal weiter mhm. mit unserem kleinen Startup. Ja. Ist doch nicht so groß und erfolgreich wie das von Ragnar, aber. Ja. So ich fange fangen einfach mal an. Ja, das ist. FoxBuy ist ein Projekt von uns, das wir seit ein, zwei Monaten angefangen haben, neben dem Studium. Und das würden wir euch gerne heute kurz präsentieren. Und zwar am besten fangen wir damit an, wie wir angefangen haben, beziehungsweise wie Foxby entstanden ist. Und zwar waren. Wie es gewohnt oft Fragen zu kriegen jetzt von Bekannten über Facebook, ähm, welches, La welches Laptop gut ist jetzt zum Zocken beziehungsweise welches Tablet gut zum Filme schauen ist und so weiter. Und letztendlich haben wir dann Ratschläge gegeben bzw Empfehlungen und wir haben uns halt gefragt, weshalb werden wir gefragt? Ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch so. Wahrscheinlich auch mal so die Technik-Nerds in meinen Kreisen und so. Da kommen die Leute an und ständig fragen so einen irgendwie, was soll ich mir kaufen? Das ist eine genau. Kamera? Und, so genau. und da haben wir uns halt gefragt, warum das vielleicht so ist. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, warum schreiben die uns? Weil es natürlich bequem und einfach ist, von zu Hause aus schön so tippen, Es ist kinderleicht und ähm, es ist auf jeden Fall auch bequemer als jetzt in den nächsten im örtlichen Fachhandel zu gehen und Vertrauen und die Kompetenz spielt ja auch eine wesentliche Rolle, weil wir davon ausgehen, dass ähm, diejenigen, die dort versuchen zu beraten, meist weniger wissen als man selbst. Ich also weiß, jeder kennt das vielleicht aus dem Mediamarkt, teilweise ist die Beratung da noch ein bisschen fragwürdig. <lacht> genau. Also letztes Mal, als ich da irgendwie, ich wollte dann Rahmenriegel kaufen und wurde dann zu den Druckerpatronen geführt und ja. <lacht> Und ein, ein weiterer wesentlicher Grund dafür ist, ähm, dass wir versuchen, die Kaufentscheidung zu vereinfachen. Ähm, es gibt diesen Paradox of Choice, dass man, wenn man zu viele Sachen angeboten bekommt, sich vielleicht gar nicht mehr entscheiden kann. Und dann, da wollen wir ein bisschen nachhelfen. Genau. Und deshalb haben wir ein Tool entwickelt, jetzt für uns erstmal, so also intern, ähm, wo wir unsere Freunde und Bekannte darauf äh, verweisen können, dass sie dort ihre Frage bitte eintippen äh, möchten. Und das haben wir dann entwickelt. Und ähm, dabei ist uns jetzt das aufgefallen, dass es sowas in der Richtung jetzt schon gibt. Ähm, Im Bereich Mode, da geht es ja auch Twitterie und Modo-Motto die jetzt letztendlich eine Beratung gewährleisten im Bereich Mode. Und dafür gibt es auch einen Begriff, der ist Curated Shopping. Und dann kam uns die Idee natürlich, hey, damit kann man vielleicht doch auch ein bisschen Geld machen. Weil das läuft ja vielleicht auch teilweise über Affiliate-Netzwerke. genau Ja, und so ist dann im Prinzip dieses Foxby.de entstanden, also aus dieser Plattform für Freunde, die auch liebe Freunde so drauf geschickt haben, das ist dann wirklich so, ein, so eine richtige Website entstanden auf der man jetzt eben eintragen kann, was man sich kaufen will, ein Preislimit festlegen kann, seine E-Mail-Adresse angibt und dann ähm, das Ganze abschickt und wir recherchieren dann im Hintergrund, kriegen dann im Backend äh, die Anfrage rein quasi, recherchieren und schicken dann ähm, Produktvorschläge zurück. Das ist eigentlich total einfach gehalten. Ähm, kleine Datenbank dahinter, Backend, oh, es genau, ist also sehr schlicht, und einfach. Wir äh, kommunizieren auch transparent, dass da Affiliate Links äh, verschickt werden, aber dass wir uns davon jetzt nicht irgendwie beeinflussen lassen in der Entscheidung. Ähm, das Ganze ist full responsive, äh, sehr stark SEO-optimiert und ähm, ja, zur Funktionsweise hatte ich auch schon gesagt, es gibt eben so ein Backend, jemand füllt das Formular aus, wir recherchieren und äh, derjenige erhält dann eben eine Mail mit Produktvorschlägen. Also Tools, die wir so einsetzen. Muss dazu sein, dass wir das ganze Projekt auch so ein bisschen neben der Uni nutzen, um so ein paar Sachen auszuprobieren. Also Flo so entwickelt Encoder, ich in NetBeans. Wir nutzen Bitbucket als Git-Source-Base. Dann haben wir mit Laravel ein bisschen rumexperimentiert. Wir hosten bei Netcap jQuery ist natürlich drin. Mit Background haben wir eine, eine Entwicklungsumgebung aufgesetzt, wo man mit x aufgesetzt. Also auch so ein bisschen für uns zum Ausprobieren und so weiter. Genau. Also als Vision lässt sich sagen, wir kriegen inzwischen schon so also 10, 20 Anfragen am Tag rein, überraschenderweise. Und denkbar wäre natürlich, da jetzt das Expertennetzwerk auszuweiten, die Affiliate-Partnerschaften auszuweiten. Ja, wir legen zurzeit Landingpages für verschiedene Produktkategorien an, Tablets, Handys und so weiter. Man könnte darüber nachdenken, Prozesse zu automatisieren, eigene Produktdatenbanken irgendwie anzulegen, damit man nicht jedes Mal wieder die Recherche von neu machen muss. In ferner Zukunft könnte man vielleicht sogar darüber nachdenken, eigene Produkte zu vertreiben, aber das ist natürlich noch sehr weit weg und mal schauen, wie sich das so entwickelt. Genau. Das war's von uns. Genau. Ja, wenn noch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr uns natürlich Fragen, ähm, mailen. Wir haben auch eine Website, wir haben noch ein paar andere Projekte, wir darüber informieren. Und äh, wir haben jetzt auch kürzlich eine Startup-Gruppe äh, auf Facebook gegründet. Wer Bock hat, kann sich da gerne mal einklicken. So haben wir Speiser Recknick kennengelernt. Also wir hatten jetzt keine große Startup-Gruppe für Mannheim oder Heidelberg gefunden, deswegen haben wir einfach selber eine aufgesetzt. Ja, genau. genau. Vielen Dank. Ja. Ähm, habt ihr Ideen schon, wie sich das finanzieren soll? Also wenn jetzt jemand eine Frage einstellt und wenn er... Ein... Achso, vielleicht ist der hier jetzt nicht jedem ein Begriff. Also wenn jetzt jemand jetzt äh, eine Frage stellt, er möchte sich ein neues Tablet kaufen. Dann haben wir jetzt verschiedene ähm, Partner-Stores, so zum Beispiel Amazon oder Thoman oder Salando und äh, suchen dann dort nach dem für den Kunden eben am besten geeigneten Produkt. so. Wir haben ja so ein bisschen Ahnung, weiß nicht, zum Beispiel von Tablets. Ja, schicken dann ihm einen Link und da ist so ein Affiliate-Tag gesetzt. Das heißt, wenn die Person dann bestellt, bekommt wir eine Provision von dem Store. Also das ist eigentlich nicht so viel, also ich kenne es von Amazon auch, als dass ich äh, je nachdem die Recherche, die er da aufgebracht habt, Rentieren würde. Also je nachdem, wie gut ihr euch. Deswegen muss es auf jeden Fall noch weiter automatisiert werden und so weiter. <lacht> äh, und wir müssen, also man sammelt natürlich Erfahrungswerte, wenn ihr zum Beispiel schon, äh, ich find, schon fünf bis zehn Anfragen zu Tablets in den letzten ja. Wochen bekommen oder so, dann ist ja nicht immer wieder derselbe Aufwand. Ne? Das wird mhm. ja jetzt immer einfacher. Da müssen wir mal gucken, wo sich das hin entwickelt, ob also wir erwarten ja jetzt im Moment nicht, dass das das nächste große Million-Ding wird, aber vielleicht wird da ja was draus, weil sich dadurch, dass sich immer mehr der Handel in, in den Online-Bereich verlagert, fällt natürlich die Beratung irgendwo weg. Und vielleicht könnt ihr sowas in der Art äh, sich da mal dazu entwickeln. Das Ziel ist zu erkennen, was der Nutzer angegeben hat und daraus äh, aus der Liste der schon probierten Dinge wie das beste Handy bis 200 Euro aktuell im das Idealfall das, das ist automatisch. Ja, zum zum Moment, zum Moment. Moment. Genau, das, ja, das wäre ja. so, so die Zukunftsvision. Das ist dann mit der Beantwortung der Liste ergänzt. Genau. genau. Also, wir kriegen das leider auch im Bekanntenkreis mit, dass viele Leute halt auch einfach irgendwie Mist kaufen. So, dann kommen die wieder an, ja, wir haben ein neues Tablet gekauft hier. Das ist ja okay, für das Geld hätte ich ja was Besseres gekriegt. oder ja. so. <lacht> genau, und das Schöne, ähm, weil der Sache ist auch, das ist es beliebig skalierbar, auch noch vom Produktsortiment. Und, genau. Und bis, und das Schöne ist auch, dass es sehr messbar ist. Sprich auch von der, von der jetzigen Lead-Generierung, beziehungsweise also Conversions, haben wir eigentlich auch eine recht gute Quote. Bloß, ähm, den Traffic jetzt zu halten, jetzt, ähm, langfristig klar auf SEO zu gehen, momentan vielleicht noch zu versuchen, über Social Media oder AdWords was zu reißen. aber Gerade bei AdWords ist die Sache, dass man dann mit Konkurrenten äh, hat, wie IBM, Apple und so weiter, die dieselben Keywords gebucht haben, die schon ein bisschen mehr ausgeben können als wir. Okay. Und das muss ich dann auch letztendlich rechnen. Wie seid ihr ähm, Also wir haben ziemlich lange darüber rum rumgelegt, rumgemacht, haben dann, glaube ich, Brain Brainbuy gehabt irgendwie und dann war das schon als Marke registriert und da haben wir Angst gehabt irgendwie weil dahinter wer, wer war dahinter so ein riesen Anwaltsunternehmen oder irgendwie ja ganz komisch ja und dann haben wir so gedacht wir haben irgendwie so Listen was, erstellt yeah. mit Wörtern die irgendwie also für kaufen und, äh, und Wörter für schlau und, und clever und dann der Fuchs ist schlau und damit das einfach kombiniert yeah. und äh. ja. uns hat wenig Silben und das ist in Deutschland das auch, nicht ist yeah. auch nicht als EU Marke registriert auch nicht als EU-Marke genau das ist das einzige Ja, das, FB ja, das ist abgesunken der FB-Fox Facebook. <lacht> Aber daran arbeiten wir noch. Also Facebook ist ja vielleicht auch nicht für immer. Also. <lacht> vielleicht kann man auch die Nachfolge antreten.